Willkommen Reisende, wir befinden uns in Soulstone Survivors, super cooles Spiel. In Level 2 und 3 habe ich schon mit Fluch 1 abgeschlossen. Und jetzt probieren wir mal das erste Level mit allen Nummer 1 Flüchen. Äh, bis jetzt noch nicht geschafft, keine Ahnung warum das in dem ersten Level so schwer ist. In den anderen ganz einfach. Wollen wir mal gucken, vielleicht haben wir ein bisschen Lootglück. Kommt auch immer drauf an, was wir bekommen als Fähigkeiten. Und vor allem, wann wir sie bekommen. Ich habe dem hier, ist der Pyromancer freigeschaltet. Und auch direkt neue Waffe freigeschaltet. Wollen wir mal gucken, wie weit wir schaffen. Mit der neuen Waffe. Ah, hier Feuerschild, das war schon mal gut. Ähm, machen wir eine Brandaura. Wie am Boden zu erkennen. So. Ja, jetzt die Frage. Mit Golem spiele ich das immer nicht, sondern nur mit ähm, unheilig sachen werden wir mal machen die werden wir aber austauschen weil die Arkan fähigkeiten sind super zum beispiel die feuerfähigkeiten spiele ich auch nicht so gerne bei dem pyromancer auch wenn das vom namen her ja super passen würde bisschen schneller machen mal ein bisschen kristalle einsammeln Und da ist jetzt ein Fernkämpfer aufgetaucht. Da den mal runterkloppen. Jetzt den hier. Wenn wir am Anfang ein bisschen Leben verlieren, ist gar nicht schlimm. So, Arkane scheibe das ist schon mal gut. Und am Ende, wenn man es in einer gewissen Zeit schafft, kann man auch noch weitere Modi spielen. Wenn wir es schaffen, zeige ich euch das dann. Es gibt einmal den Unendlichkeitsmodus und einmal so eine Art Hölle. Wenn man Flüche aktiviert hat, haben die dann... Jetzt kriegen wir schon wieder nur Mist. Ähm, kommen dann immer direkt zwei Bosse anstatt nur einer. Die haben nochmal 100 Leben, 100% Leben extra. Hier haben sie schon 80% durch die Flüche extra. So, wir brauchen mal ein paar Sachen hier und ist super schwer dieser schattenstachel will ich nicht echt hoch dass wir den bekommen haben müssen wir dann gleich mal austauschen arcane funken die sind super vor allem wenn man die schön hochgelevelt hat so der erste boss dann holen wir uns mal zur Brechlichkeit. Ja, und bei Flüchen gibt es auch hm, Meteoriten, die von oben kommen. Man sollte natürlich nicht in einer Tor reinlaufen. Also jetzt läuft ja mal gar nicht. So magnet einmal. Der Boss ist hin. Oh, nur scheiße. Ah, die Fähigkeiten müssen wir gleich alle austauschen. Jetzt sollten wir mal nach einem grünen Kristall gucken. Ist eigentlich nicht weiter schlimm. Mit jedem Level bekommen wir Leben wieder zurück. Aber wenn hier irgendwo einer ist, können wir den ja einsammeln. So. Boah, wir kriegen nur Mist. Die sind noch schlimmer. Also. Weiß auch nicht. Kann besser laufen. So, Schaden erhöhen. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Jetzt zu Weihnachten. So. Äh, Gibt es einen versteckten... Weiß gar nicht, einen Boss... Oder so, den man finden kann. Ich weiß aber auch nicht in welchem Level. Und auf welcher Schwierigkeitsstufe. Vielleicht finden wir ihn ja, wäre cool. So. Oh Nur Mist. Nehmen wir noch ein Feuerschild. Mehrfachwirkung für Donnerschlag. Ja, brauchen wir nicht. Weil Donnerschlag will ich eigentlich noch austauschen. Und wenn man äh, nur auf Normal spielt zum Beispiel, äh, ist es super schwer, in unter 8 Minuten das zu schaffen. Mit Flüchen ist es einfacher, weil da ja doppelt so viele Gegner kommen. Dennoch ist es ja dadurch auch schwerer. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht in unter 11 geschafft. Oder 12, nee warte, 11, 56 oder so habe ich es geschafft. Mit Flüchen an. So, magisch. Ah, die sind auch nicht so toll. Oh ja, dann nehmen wir jetzt die Mehrfachpower für Donnerschlag. Hilft ja alles nichts. Immer schön die gelben Sachen einsammeln. Und mit Golem spielen muss man eigentlich gar nicht mit dem Charakter hier. Wäre gut, weil die einem die Angriffe vom Leib halten... Ja, aber geht auch ohne. Weil man hat dann noch das Problem, dass die Bosse und die Gegner alle so weit weg sind. Da musst du das hinlaufen. Dann ist das mit der Zeit doch schwieriger. Und so versuchen die ja wenigstens, mich alle sofort anzugreifen. versehentlich in einem lila äh, roten fleck gestanden die manchmal zu erkennen ist eine kunst für sich aber ah, der boss ist tot da machen wir mal 10 auf alles Erhöhung für die arkane Scheibe. Ey, nur Mist. Erhöhen wir halt Donnerschlag nochmal. Dann müssen wir jetzt mit Donnerschlag leider spielen. Weil jetzt noch zu tauschen ist schon zu spät. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht mehr viel zum Upgraden. Also der passiven Sachen, die dauerhaft aktiv sind. Ist fraglich, wie man dann fluch Level 7 schaffen soll, weil Level 2 freischalten musste, einmal alles alle Flüche auf Stufe 1 aktiv haben und gewinnen. Und Stufe 3 freischalten musste Stufe 1 und 2 aktiv haben, um die freizuschalten und logischerweise auch gewinnen. habe schon einmal stufe 2 probiert also mit stufe 1 und 2 beides aktiv ist lief nicht so gut mein meteoritenschauer hier der macht auch so viel bodeneffekt da sehe ich überhaupt gar nicht wo ich hinlaufen muss ein bisschen viel los hier auf dem boden aber naja Ein Boss gibt es, der dreht sich. Macht so einen Rundumschlag. Da ist völlig egal, wie viel Leben man hat. Der haut einen mit einem Schlag, wenn er einen erwischt, direkt um. Ein bisschen wenig Feinde haben wir gerade. Könnten ja mal ein bisschen mehr werden. Also... Dauert das viel zu lange? Oh, da ist ein Boss. Ne, warte mal. Ist das ein Boss? Gut möglich. Ja, ist ein Boss. Das dauert nämlich viel zu lange. Man muss 2000, weiß ich gar nicht, 500, 600 Feinde eliminieren. Bis überhaupt erst der fünfte Boss auftaucht. Und das dauert irgendwie alles viel zu lange hier. Deswegen ist das mit der Zeit. Wir liegen jetzt schon bei über 8 Minuten. Keine Ahnung wie man das macht. Werde ich noch herausfinden. Vielleicht mit einem anderen Charakter. Einem anderen Bild. Vielleicht andere Fähigkeiten auswählen. Muss man alles noch gucken und herausfinden. Und immer schön hier in der Mitte im Kreis laufen. Dann kommen die Gegner zu einem. Man muss nicht so weit laufen. Machen oh, wir mal Schadenserhöhungen. euch gerne noch die andere Arkane fähigkeit gezeigt. Dann sieht man gar nichts mehr. Es gibt nämlich Tornados. Arcane-Tornados. Und... Wo ist der Boss? Irgendwo da die Richtung. Hm, steht da steht er. So. Und warte mal, ist das gar nicht der Boss? Welcher von den beiden ist der Boss? Vielleicht sie. Hm. Ja, scheinbar schon tot. Also 2600 müssen wir besiegen. Damit wir dann den fünften Boss aktivieren. Wir können uns ja dann gleich mal den nächsten Modus anschauen. Und der Unendlichkeitsmodus bestimmt gut. Äh, ja. Nehmen wir das. Damit man mehr Kristalle sammelt, denke ich mal. Sehr viele Monster. Ja, wir brauchen immer noch 200. Und wenn man in den Höllenmodus eintritt, behält man seine bis dahin gesammelten Fähigkeiten. Man muss nicht direkt von Null anfangen. Das ist auch sehr gut. Da ja, könnten die Letzten jetzt mal sterben. Das dauert hier alles viel zu lange. Und neu ist, es wird angezeigt, aus welcher Richtung der Boss kommt. Da, Kettenblitz. Jetzt, weißt du. So. Das ist, glaube ich, der, ja, der so einen Rundumschlag hat. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ja, hier. Oh, wenn der einen trifft, ist man direkt hin. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Shit, da ist er. Also, sein Drehangriff ist echt... Oh nein, Scheiße. Oh. Ist nicht wahr. beim letzten boss so ein Mist müssen wir das noch mal probieren vielleicht kriegen wir jetzt bessere fähigkeiten es gibt wohl auch noch einen arkan und ein eiskämpfer den eiskämpfer wollte ich als nächstes uns mal holen oder den arkan mal gucken So, hoffentlich kriegen wir jetzt bessere Fähigkeiten am Anfang. So, so, so. Immerhin sammeln wir ein paar Kristalle. Weil wir brauchen auch von jedem Boss, jeder Boss gibt einen unterschiedlichen Kristall. Zum Aufwerten und Aufleveln der Fähigkeiten und alles. Oh, ist nicht wahr. Dann nehmen wir jetzt magische Geschosse. Aber dann müssen wir wieder zielen. Das ist gar nicht so einfach bei ein paar hundert Gegnern auf dem Bildschirm. Noch geht's, aber wenn es nachher so voll ist... So Loch ist ja ganz easy aber wir müssen viel mehr und viel schneller die Gegner vernichten ja da ist schon wieder so einer ja hättest du mal die Güter einfach tot umzufallen geht doch Da kriegen wir halt noch eine nächste Scheißfähigkeit. Jetzt haben wir noch zu den geschossenen Blitz? Müssen wir auch noch lenken. <lacht> Kann es ja schon wieder nicht rein. Also, mal hat man, läuft super. Dann hat man wieder die Fähigkeiten, die kommen, sind der letzte Müll. So, akane Scheibe erhöht die Angriffsfähigkeit Mehrfachwirkung. Kettenblitz, super. Jetzt noch eine Arkane Fähigkeit, wenn das Spiel nicht gleich stehen bleibt. Okay, da ist der Boss. Nein, oh ja, <lacht> scheiße. Ja, der ist einfach direkt tot umgefallen. Also mal im Ernst. 80% mehr Leben. Stell dir vor, wir machen das auf Nicht-Fluchstufe 1. Dann ist er ja kaum da tot. Oh. Ja, dann nehmen wir mal die hier. Die hatte ich noch nie... Also heute kriegen wir nur schrottige Fähigkeiten zur Auswahl. Kein Lootglück. glück ah, Und Stufe 11 ist das Maximum. Ah, keine Funken. Ja. Yeah. Macht es auch nicht besser. Müssen wir noch mehr zielen. Mehrfachwirkung. Mehrfachwirkung auf Legendär. Also können wir zweimal hintereinander direkt aktivieren. So. Jetzt haben wir wenigstens auch ein paar Fähigkeiten, mit denen wir nicht zielen müssen. zum zweiten Boss dauert ja schon wieder viel zu lange. Vor allem ist es auch egal, wie viele Kristalle wir einsammeln. Wichtig ist, dass wir die Gegner alle töten. Jetzt auf einmal oder was? Aber oh, wir haben aber schon auf Stufe 5. Oh nie! Ja, dann lassen wir das jetzt mal. Da, da, da, da, da. Gut ist halt nur, wenn wir die Fähigkeiten schnell hochkriegen. Ja, die stehen alle viel zu weit auseinander, die Gegner. Kommt doch mal alle ran hier auf den Meter. Bisschen erhöhen die Chance Schadenserhebung von dem Lichtstrahl so wo ist denn das Symbol für den Boss rechts oben da ist er ja, komm, Pfeil tot um. Reicht jetzt auch. So. Boss ist tot. War das? Drei Level hintereinander? Lagen wohl gut Kristalle rum. Und wir haben ihn leider so schnell getötet, dass das Spiel nicht mitkriegt, dass er tot ist. Jetzt zählt es erst weiter. Dann gibt es hier noch Sch Giftschlangen, die sind echt ein bisschen nervig. Und Spinnen, die Spinnnetze erzeugen, die einen verlangsamen. Du, du, du so immer alles einsammeln hier bisschen zielen Gut ist halt der Kettenblitz. Der macht ordentlich Schaden. Ah, super, bis so zum dritten Boss dauert auch schon wieder ewig. Ich der fünfte Boss super easy hingekommen und dann erwischt er einen, zack tot. Ah, guck mal, da ist ein Boss. Oh nein, nein, nein, nein. Der ist viel zu schnell. Wir brauchen Level Up, dann mit war wieder geheilt werden. Und oh, nee, bin ich jetzt hier hingekommen. Aber oh, warum ist denn der so schnell? Ah, er ist tot. Aber wir brauchen trotzdem Level Up. Wir sind gleich Mausetot. So Das ist, weil man nicht vorher weiß, welcher Boss kommt. Ah, so ein bisschen geheilt. klinge hier überall Erfahrungspunkte rum. Wo ist denn die Mitte? Da, so. Wo ist der Kristall vom Boss? Da. so ein Feuerschild. Vorsichtshalber. Kann ja nicht schaden. Ja, wir sind ganz schön langsam. Ja, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen schneller machen. Und... Was, wie so ein Boss? Okay. Ja, und wo ist er jetzt? Ich Ach, da ist er. Nein. Ja, episch. Das ist geil. Ach oh Gott, ich sollte vielleicht nicht in jede rote Fläche reinspringen. Aber naja. Sehr schwierig. Man sieht sie nämlich fast gar nicht mehr. Ja, dann holen wir uns mal so ein... Ach oh Gott, wo ist denn der Heilkristall? Ah, da oben. Hat doch hier irgendeiner angezeigt. Da, da, da, da. Jö, jö, jö. die Selbstmordattentäter, die sind auch die Härte. Die haben Dynamitfass auf dem Rücken und springen sich einfach. So, noch 300 Gegner. Also vielleicht die hier, die hier stehen, keine Ahnung. Krit mal ein bisschen erhöhen hier. So, da sind ein paar Schlangen. Wölfe. Das Schlimmste sind die Hindernisse. Läuft man mal gegen oder verhakt sich? Inne? Gar nicht so gut. Wir müssen überlegen, ob, wenn der Boss kommt, wir hier vielleicht ein bisschen rausgehen. So, ja, am besten mal. Ach, 15 Gesundheit nur, das ist ja jetzt mal gar nichts. Ja, gleich taucht er auf. Ungefähr dieselbe Zeit wie eben. Oh Gott, da ist er. Oh ja. Lass mich nur nicht zielen hier. Was soll denn das? Hm. Im Blauen kehrt man zurück. Das ist der Unendlichkeitmodus und das ist der <lacht> ja, Teufelmodus oder Höllenmodus. Das Problem ist, wir haben ja jetzt hier schon, dass die alle stärker sind. Wenn wir da reingehen, haben die noch mal 100 Prozent mehr und noch mal doppelt so viele. Und ich glaube, dafür sind wir ein bisschen sehr schwach. Wir haben die Fähigkeiten nur auf 7, 9, 5, 3 und 6. Das ist nicht so gut. Wir können uns ja mal den Unendlichkeit-Modus angucken. Gewinne ein Spiel, was? Hm. Da stand eben irgendwas. Also, hier haben wir wieder 5 Lords. Also Bosse, die wir töten müssen. Natürlich aber auch jetzt viel mehr Gegner. Und immer noch auf solche Level 1. So. Crit ein bisschen erhöhen. Gnadenlos. Ich hatte auch noch nie alle Fähigkeiten auf Stufe 10, also kann ich gar nicht sagen, ob das besonders ist dann irgendwie oder man dann extrem noch einmal stärker wird oder was dann die nächsten Upgrades geben, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber soweit müssen wir erstmal kommen. Was wir haben eben Schaden bekommen. Wann ist das denn jetzt schon wieder? Hm. So, die Arcanen Scheiben sind jetzt Level 7. Naja gut, die haben jetzt auch extrem viel mehr Leben. Das dauert ewig, bis wir hier die getötet haben. Ah, Schadenserhöhung für Kettenblitz. Unheil, Unheil machen wir dreimal. Das ist gut. Also ist interessant, der modus. Er ist nochmal wesentlich schwieriger, da sie viel mehr Leben haben. Aber dafür kann man hier noch gut aufleveln. Naja, wenn man nicht stirbt, logischerweise. So, wo ist er denn? Ja, krass. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Da ist er. Ja, okay, der hat geringfügig mehr Leben als sonst. Ja, oh, ey, Gott, lass ihn doch sterben. Also, wir sind gut vom Leben runtergekommen, du, also. Das ist jetzt aber heftig. Was nehmen wir? Stach? Hm, erhöht die Fähigkeit, geht doch gar nicht. Also können gleich, wenn wir die anderen auf 10 haben, mal gucken, aber eigentlich dürfte das ja gar nicht gehen. Oder im Unendlichkeit ist das irgendwie anders geregelt. Ein bisschen einfrieren und langsamer machen die Gegner, dann haben wir mehr Zeit drauf rum zu prügeln. Also momentan sieht es aber noch gut aus. So, jetzt haben wir arcane Scheibe auch auf 10. mal Kettenblitz. Der ist erst auf Stufe 5. Das geht ja mal gar nicht. Boah, das sieht so cool aus. Oh Gott, ich habe Schaden bekommen. Attacken machen auch voll die coolen Fähigkeiten. unsere Brandaura mal ein bisschen erhöhen. Ist ja jetzt ein Riesenkreis. Oh, legendäre Power. So. Ach, die ist auch erst auf Level 4 gewesen. Unsere Brandaura. Oh, hier lässt sich bestimmt ja, 30.600 Kristalle haben wir schon. Krass. Wir sind auf Level 11 und Level 12. Ist gar nicht, dass das geht. Das ist ja geil. Dann kann man die so hoch stacken, wie man will. Oh. Dann müssen wir jetzt uns aber mal anstrengen und gut überleben. Aber warte mal. Wir sind im Unendlichkeitmodus, aber es gibt nur fünf Bosse? Dann wird danach bestimmt der Unendlichkeitmodus noch eine Stufe schwieriger. Naja, sehen wir ja dann. Als wir es bis dahin schaffen. Da, da, da. Boah. Fähigkeiten hochstecken, ganz klare Sache. Dafür, dass der erste Versuch gar nicht so gut lief. Also er hat, ging, er hat nur nicht so viel Lootglück und wurden halt vom Endboss getroffen. Aber ansonsten hm. Kettenblitz, Kettenblitz ist immer gut. Alter, unser Amtaura ist ja riesig. Wir müssen nur halt immer auch schön die Kristalle einsammeln. Ich habe hier die Magnete erhöhen. Das Leben machen wir gleich. Schadenserhöhung, hm. Schadenserhöhung, hm, Feuerschild. Hey, hier ist ja was los. Aber es dauert wirklich sehr lange, bis man zum nächsten Boss kommt. Boah, ich sehe gar nicht, ob sie gerade eine Fähigkeit vorbereitet oder ob ich das bin. Ich sehe gar nichts. Also Leben haben wir noch. Der Boss ist schon gut runtergeprügelt. Hm, ja, nehmen wir mal Hauch von Eis. Oha. Okay, okay, okay, okay. Ein bisschen schneller. Alter, ist sie tot? Scheint so. Ja komm hauen wir noch mal ein bisschen Gift dazu. Warum nicht? Können wir uns ja mal hier oben wieder hinstellen. Die alle mal hierher kommen lassen, bitte. Danke. Fußboden so am grün ist echt, keine Ahnung. Also ein paar Fähigkeiten erkenne ich noch, aber... So... Also zwei haben wir. Äh, müssen wir mal gucken. Wie wir das überleben. Aber wir haben erst 38.600 Kristalle gesammelt. Hm. Nein. Oh nein. Jetzt bleibe ich sogar an den Gegnern hängen. Ist doch Absicht. Unser Brandbereich ist so groß. Alter, wie hoch kann man das denn machen? Hm. Echt fraglich, bis welche Stufe jetzt die Fähigkeiten gehen. Hm. Allerdings sind ja nicht mal viele Gegner. Die sind einfach nur... Halten sehr viel Leben aus, also... unsere Brand oh, hier ist noch mal selten oh nee ja jetzt sehe ich wieder nichts ist ja so ein Mist das Gift auf dem Boden. Oh, alter, ich sehe gar nichts. Oh, er ist tot, aber das Gift liegt immer noch auf dem Boden. Alter, Schwede. Oh, jetzt der Kettenblitz erst auf Stufe 10. Das ist so cool. Das ist so voll. Das macht so schwer. Richtig geil. Oh, voll cool. Ja, mm, oh, mal ein bisschen die Gesundheit hoch machen. Weil wer weiß, was die anderen wer die anderen beiden Bosse sind. Ich weiß auch nicht so genau immer, in welche Richtung ich ziele. Aber je nachdem wo ich stehe, sehe ich unsere Maus nicht. wie jetzt schon. Wir sind gerade 100 auf einmal gestorben oder was? Ich sehe leider nicht, wo er ist. Wo ist er denn? Oh Gott, was ist das für eine Fähigkeit? Ja Gott, wo ist er denn? Oh ne, der da. Alter. Also gut möglich, dass der uns gleich killt. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Alter. Oh. oh. Nein, was? Ha, nee. Durchatmen. Das da. Jetzt muss ich hier um diesen blöden Stein in einer Turm laufen. Boah, Alter. 110 Schaden, Alter, obwohl. Weil er uns einmal getroffen hat, oder was? Oh nein. Boah. Stirb doch. Das Spiel mag das vielleicht eher nicht so. Herrgott. Oh, lass mich weiterspielen. Boah, er ist tot. Oh, Alter, das Spiel ist gut programmiert, dass es noch nicht gequetscht ist. Ja, macht doch den Kristall kaputt, Mensch. Das Kinders. Oh. Also, das sollte man vielleicht nicht mit jedem Computer spielen. lieber noch ein bisschen Gesundheit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier irgendwo ein grüner Kristall ist, damit wir uns mal ein bisschen heilen könnten. Also wir heilen uns ja auch über die Level, aber dafür müssen wir erstmal eins aufsteigen. Und ich glaube nur sechs Le pro Level. Also sechs Lebenspunkte pro Level. Kommt alle hierher so. so, erstmal die fähigkeiten alle noch krasser aufbauschen warum nicht aber cool ist wir haben auf jeden fall stufe 1 also das erste level das was man von anfang an hat auf solche Level 1 komplett geschafft. Das war schon mal gut. Weil das. Bis jetzt wollte das immer die ganze Zeit nicht. Keine Ahnung. Obwohl es ja das Anfangslevel ist. Die anderen dagegen, die waren direkt im ersten Versuch fertig. Hab die dann noch ein paar Mal gemacht. Für Kristalle und alles zum Freischalten der ganzen Sachen. Mhm. Ja, kann gut sein, dass schon wieder hakt weil es ist noch ein toter bis zum boss also überlegen wir hauen 56.000 schaden rein und die killen äh, die sterben einfach nicht aber gut ist auch early access ist jetzt nicht so schlimm müssen wir halt mal kurz warten. Lieber nichts machen, weil... Ich wollte schon... Uh, da. Nee, wo? Ha. Gott, wo ist er? Ein Eislord. Okay, da ist er. In der Mitte. Oh Gott, ich sehe seinen dämlichen Bereich nicht. Oh Gott. Wir haben nicht viel Leben. Oh, geh doch sterben, ey. Wo ist er denn? Ah. Ah. Mehr Gesundheit? Oh. Ja, nee. Oh. Stirb. Ich sehe die roten Flächen nicht. Oh. Oh. Oh. Nein, nein. Los, stirb. Mir egal, stirb. Nein. Oh, krasse Scheiße. Oh. Oh, ist jetzt lieber hier noch mal ein Leben nehmen. <lacht> Will im Portal, ich bin ey, Älter oh. oh. wir können das noch mal machen. Entkomme der Leere oder gehe noch tiefer sind die Ziele. Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Das stresst ja halt enorm. Wir sind Level 108. Wann gibt's es einen Erfolg? Mal gucken. Steam öffnen. So, Erfolge, Erfolge, Erfolge da. Für welches Level gibt es einen Erfolg? Also für Charakterlevel 50, aber gibt es auch für Ingame die Level? Overlord, Zyklus 1, 2, 3. In Zeit schaffen, Waffen. Nee, so wie es aussieht, gibt es keinen. Complete Endless Modus, Zirkel 1. Haben wir 9. Wieso 9? Also es gibt für den Unendlichkeitsmodus gibt es einen Erfolg. Ah. Aber wie lange müssen wir den spielen, Alter? Ah, hier, Level. Level 100 in einem Match, Level 150 in einem Match, 200 und 250. Boah. Wir sind 108. Wie lang soll man das denn? Hm. Oh, Alter, die werden auch bestimmt jetzt noch schwerer, oder? Oh Gott, warum sind jetzt da alle Kristalle getaucht die man sammeln kann? Was zum Henker? Gott. Und das soll man 100 mal machen oder was? Hm. Das ist ja brutal. Aber man soll Level 250 erreichen. In einem Single-Match. Das kann man ja dann eh nur in Unendlich machen. Weil vorher fallen die Bosse ja einfach tot um. Also, irgendwie ist das jetzt leichter. Ich kann das freihändig. Oh. Ja. So geht das natürlich auch. Ey, Alter. Irgendwas hat uns getroffen. die sind so schnell tot ey was trifft denn uns da also es ist keiner der gegner weil die fallen ja einfach instant tot um Dann müssen wir uns jetzt mal ein leben organisieren war ich denke mal gar nicht Hier wurde doch... Ach, sind wir schon durchgelaufen. Haha. Ähm, laufen jetzt mal wieder in die Mitte. Ein Kristalle einsammeln. Aber oh, das ist ja Stress pur. Also jetzt geht's. Voll entspannt. Aber zum Ende hin eben... Oh, guck mal, schon ein Boss. Und der ist rechts unten. Ja klar, der hat jetzt noch mehr Leben als sowieso schon. Ist dort richtig den runter zu kloppen? Ah doch nicht. Ja, mehr Leben ist besser. Weil durch irgendwas bekommen wir ja rein ab und zu dann doch Schaden. So. Aber echt, wie hoch kann man denn bitte die Fähigkeiten leveln? Im normalen Zyklus ging nur 10. Seltsam. Aber gut, wir machen jetzt schon gut schaden. Die sind relativ schnell tot alle. Aber wir können ja noch mehr Schaden machen. Schade ja gar nicht. Schaden schadet nicht. kommen ganz schön nah ran, muss ich ja mal sagen. Wir müssen aufleveln, ganz klare Sache. 15% mehr Schaden. 5%. Die müssen jetzt... Da sind wir, haben schon wieder irgendwas getroffen. Mehrfachwirkung. Also so daueraktiv müssten die jetzt alle sein, die ganzen Fähigkeiten. Aber die haben immer noch einen Cooldown. Schadenserhöhung. Jetzt wird es langsam wieder voll. Aber nur kurz. Ja, wir machen die mal ein bisschen langsamer müssen ja nicht so schnell laufen so ja schaden der ja, schaden ist immer gut es ist natürlich mit so einem endlos modus richtig cool hm. bisschen eis Wollen sonst noch überrennen? 15 mehr Schaden. Also kann ja langsam mal wieder so ein Boss auftauchen, ne? äh, Nein. Oh Gottes. Mehrfachwirkung für hm, Fähigkeiten, Geschosse. Also für alle. dann ist ja jetzt eigentlich das Ziel so hoch im Level zu kommen wie irgend möglich das einzige Problem sind bis jetzt immer noch nur die Bosse weil durch die ganzen anderen normalen Gegner sieht man leider nichts mehr naja und das Spiel dann für sich oh nein ja, 100, was war das denn 182 Schaden? Welcher von ist denn jetzt der Boss? Ja krass, ich sehe gar nichts. Also irgendwo steht hier ein Boss. Ja, Trefferchance mal lieber über hier. So. Ja, oh, da ist der Boss. Nein. Okay, der Boss ist, hm. weiß ich nicht. Also keine Anzeige oben mehr, das heißt, er könnte tot sein. Ich bin mir da aber nicht so sicher, hier sind überall dämliche rote Flächen. Ah ja, ne, ist tot. So, mal wieder hier in die Mitte stellen. Ui, ui, ui. Aber ein bisschen ärgerlich. Oh Gott, ich sehe diese roten Flächen nicht mehr. So. Gut, haben wir jetzt Glück und hier ist irgendwo so ein blöder Heilungskristall. Es wird keiner angezeigt, das ist jetzt aber nicht so gut. Ich hier irgendwo Nö. oh ich brauche Heilungskristall ganz klare Sache oder wir müssen jetzt noch schneller in den Leveln aufsteigen Ein Heilungskristall. So. Hm, wo waren die Mitte? Da. Also, oh Gott, ich glaube nicht, dass wir noch lange machen. Wir steigen zu langsam im Level auf. Was uns keine Heilung gibt. Also wir bekommen ja Heilung, wenn wir ein Level aufsteigen. Aber dafür müssen wir halt ein Level aufsteigen. Aha, Alexi, Alexi, Alexi. Wo ist er, wo ist er? Krass, ich sehe gar nichts. Da ist er. Nein. Nein, nein. Boah, da sind überall rote F F Flecken auf der Erde. Nachher ist schon tot. Ja, also wir müssen jetzt irgendwie alles in Gesundheit stecken: Gesundheit, Block, all sowas. So, noch 1000 Monster und dann ist das hier auch fertig. Aber, oh alter, wir schaffen ja höchstens Level 150. Wie soll man denn 250 machen? Uiuiui. Ui, ui. Ja, ein bisschen schneller machen, das ist schon nicht schlecht. Also mal steigt unsere Leiste super schnell und dann wieder gar nicht. Also es ist ja scheinbar irgendwie machbar. So. Der Kettenblitz geht auch abartig weit mittlerweile. So. Was nehmen wir jetzt? Ja, immer Blockkraft erhöhen. So. Hier links Da links Da. Okay, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da unten. Oh Gott. Nee, was ist denn jetzt? Krass, okay. Ey, so kann man voll gut leveln. Also, weise 500, 150, 200 freigeschaltet. Unser Level steigt noch, obwohl wir tot sind. Und der Boss stirbt auch. Erreiche Erfahrungslevel 100. Ja, das haben wir ja gemacht. 50.000 Feinde eliminieren. 500 Elite-Feinde eliminieren. Boah, war jetzt gar nicht so schlecht, war. Das war sehr krass. Feinde getötet. Ja, kann ja nicht sein, ne? Feinde getötet. Also wenn wir 6... Äh, obwohl ja doch, kann ja doch sein. Ja, ja, okay, gut. Höchster Grad an Fortschritt bei der derzeitigen Fluchintensität. 269. Okay. Das war krass. So. Ja, das macht ja richtig fertig. Und hier ist so ein Event-Ding für Weihnachten. 102.000 Steine. Boah, dann können wir ja hier voll upgraden. Da fehlen uns drei, okay. fehlen uns jetzt nämlich überall die roten. Kein mit Geld? Echt keiner mit Geld. Na, der da war. Na machen wir den hier. Bewegungsgeschwindigkeit direkt. Oder Wirkhäufigkeit. Level up mehr Gesundheit. Flächenmodifikator kritischen Treffer. Dann machen wir hier Bewegung und kritisch würde ich sagen. Cool, das kostet einen Blauen. Blauen hatten wir ja. So, Grun. Oh, ist ja krass. Können wir alles freischalten. Geil. Also wir können jetzt fünf Runen haben. Ach, wir haben eine freigeschaltet. Du beginnst das Spiel mit der speziellen Waffenfähigkeit für deine aktuell gewählte Waffe. Ah, okay, wir haben dann also direkt eine andere Fähigkeit am Start. Tritt sicher, ja, du erledigst 15 Prozent, äh, 15 weniger Schaden aus allen Quellen und bist auch viel widerstandsfähiger gegen Abwehr. Cool. Wie macht man das dann? Kontrolle Feuer. Naja, das brauchen wir nicht. Ich bin eh ja nicht mit Feuer. So, dann zeige ich euch jetzt mal hier die andere Figur noch schnell. Krass, welche war's denn? Der da Arkane Weber, ja, genau. Der ist gut in Arkan. Aber hier gab es noch einen. Da Zauberbrecher, der ist gut in Eis. Okay, das kostet drei so eine Kristalle. Drei grüne, drei gelbe. Drei grüne hätten wir noch. Und der da der kostet nur Geld. So. Denn da haben wir jetzt nicht genug, aber weiß auch nicht, ob ich den spielen möchte aber wir werden noch den hier Zauberbrecher probieren und den Arkanweber, der ist bestimmt gucken Arkan, Chaos Naturfeuer, elektrisch heilig und der hat direkt ein Arkan geschoss der ist jetzt auf Stufe 40 von 50 hier müssten wir jetzt nee warum haben wir den denn jetzt also hier müssten wir jetzt ja Komplett abgeschlossen, also die letzten beiden hier noch nicht. Und das heißt, man kann dann hier Stufe 2, muss die alle aktiv haben und die alle aktiv machen, um 3 freizuschalten. Weil beende diese Karte mit 10 oder mehr Fluchintensität. Und wenn man alle aktiviert, ist es genau 10. Und hier, wenn du einen Feind tötest, besteht 10% Chance, dass ein Meteor in der Nähe erhöht die Anzahl der Elitefeinde. Elite feine Spawn 10% häufiger, explosive Kobolde und jede empfangene Heilung wird verringert. Ist exakt dasselbe wie hier. Und jetzt hatten die ähm, Bosse 80% mehr Leben. Weil das hier alles anmachen, haben sie 200% mehr Leben. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das werden wir noch probieren. Auf jeden Fall muss es so schwer sein, bis Level 7 zu kommen. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Oh, so, wir haben auch eine Bestzeit jetzt hier. 1146 oder hatten wir die vorher schon? Keine Ahnung. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. War ja richtig aufregend und spannend. Oh, hier, die Runen werden hier jetzt hier auch angezeigt. Das ist natürlich cool, mit den Runen. Muss man sie dann abwägen. Fünf Punkte hat man, wie man die ausgibt. Also, war sehr cool mit dem Unendlichkeitsmodus. Wir sind auch gut weit gekommen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Könnt ihr auch gerne kommentieren, ob ihr schon welcher euer Lieblingscharakter ist oder mit welchen Zaubern ihr spielt. Könnt ihr mich ja wissen lassen oder. Hier gibt es eine gute Kombi irgendwie von den Runen. Also wird es bestimmt irgendwie eine geben. Seid ihr schon bei Fluchtlevel 7? Oder bei welchem Fluchtlevel seid ihr? Könnt ihr ja gerne schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.